Das Ding ist, <lacht> hallo, <lacht> guten Abend und danke, dass ihr da seid. Das uh, Ding ist folgendes. Uh, vor 5000 Jahren haben doch die Zauberer und Zauberinnen sich hauptsächlich mit Dämonen beschäftigt. Die Vorstellung, dass bereits vor 5000 Jahren gezaubert wurde, ist atemberaubend. 5000 Jahre klingt nach einer langen Zeit, als ob die Welt damals gar keine Verbindung zu uns hätte. Aus dieser fernen Zeit stammen die ersten Quellen, die über Magie berichten. Das heißt aber nicht, dass die Magie selbst nicht noch viel älter sein könnte. Die Geschichte der Menschheit, das heißt diese 5000 Jahre seit es Schrift gibt, bildet nur 5% der gesamten Zeit seit es Menschen gibt. Die Geschehnisse von vor 5000 Jahren sind für uns aus dieser Perspektive fast zeitgenössig im Vergleich zu den Erlebnissen der vorgeschichtlichen Menschen von vor 100.000 Jahren. In meinen Videos werden wir zusammen den Ursprüngen der Magie folgen, aber lasst uns zuerst nur darüber sprechen, was sicher, also in Form von Text, verfestigt wurde. Die ersten dokumentierten magischen Texte sind viel, viel älter als die Diskussion um die Magie zur Zeit Platons. Sie stammen von Tontafeln mit Keilschrift. Der Keilschrift taucht zum ersten Mal im Sommer auf in der ältesten Zivilisation Mesopotamiens. Mesopotamien erstreckte sich über das Gebiet des heutigen Iraks und Syrien mit Babylonien im Süden und Assyrien im Norden. Zuerst wurden die Tafeln dafür verwendet, Handelsverkehr festzuhalten und aus diesem Grund konnten sie sich schnell verbreiten. Die in Babylonien geschriebenen äh, magischen Texte kamen unter anderem in den königlichen Bibliotheken Hattusas an, das heißt in der Hauptstadt Anatoliens oder heutiger Türkei. Dort fanden die Magier, Exorzisten und Weisen anderer Zivilisationen magische Sammlungen und Handbücher. Die ersten dokumentierten magischen Texte stammen aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeit und wurden bis zum ausgehenden ersten Jahrtausend vor unserer Zeit zusammengestellt. Ein schönes Beispiel eines Zauberspruches in alter Babylonischen Sprache ist der Versuch, einer Frau zu verführen und die Meinung ihrer Eltern zu ignorieren. Dieser Spruch zeigt eine Haltung, die in diesem Channel selbstverständlich nicht unterstützt wird. Möge Liebe auch Liebe machen mit mir, auf das ich diesen Zauber auf sie werfen, mit ihr sprechen, reden, scheckern kann. Sieh in mir eine Asnugalum-Schlange, auf das deine Stimmung drängen werde wie eine wilde Kuh. Warte nicht auf deines Vaters Rat. Achte nicht auf deiner Mutter Empfehlung. Ein kurzer Kommentar zu den Sprachen. In Mesopotamien wurde bereits im vierten Jahrtausend vor unserer Zeit Sumerisch gesprochen. Diese Sprache ist weder mit indoeuropäischen noch mit semitischen Sprachen verwandt und überlebte nach dem dritten Jahrtausend nur in geschriebener Form, nachdem die semitische Sprache Akkadisch die Verkehrssprache der Region wurde. Dazu wurden im Verlauf der Zeit andere Sprachen gesprochen, wie zum Beispiel Aramäisch, hurritisch, Persisch oder Dialekte wie Babylonisch. Andere Quellen der antiken Magie sind die Apotropaium. Diese unheilabwendenden Figuren waren manchmal Götter oder Göttinnen, Ungeheuer oder sogar Tiere wie Hunde mit schützenden Inschriften. In diesem Beispiel sehen wir eine gut erhaltene Serie von fünf Hunden, die vor der Tür eines Hauses standen, um dieses zu schützen. Sie tragen mehrere schützende Inschriften, eine davon bedeutet zum Beispiel, den Feind beißend. Nicht umsonst wurde die babylonische Göttin des Heilens stets von einem Hund begleitet. Diese Hundefiguren wurden im Palast des Königs Asurbanipal gefunden, in der Ausgrabungsstätte von Ninive, in der Nähe von Mosul, Irak, und stammen aus dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeit. In Ninive wurde eine wichtige Hofbibliothek mit ca. 20.000 Tontafeln mit Tausenden von Zaubertexten gefunden. Im Gegensatz zu den Apotropionen, die oft vor der Haustür standen, ist die dritte Quelle für unsere Kenntnisse der antiken Magie an anderen Orten aufzufinden. Es handelt sich um Überreste von rituellen Begräbnissen, welche ausschließlich fern der bewohnten Gebiete zu finden waren, da diese rituellen Überreste als unrein betrachtet wurden. Diese Reste sind äußerst schwierig zu finden, aber manchmal gelingt es den Archäologinnen und Archäologinnen. In Hattusa wurde zum Beispiel ein mit Nägeln, Durchbohrter und danach begrabener Embryo eines Ferkels gefunden, der wahrscheinlich die Unreinheit einer leidenden Person mit sich unter die Erde nehmen sollte. Diese Quellen benötigen eine zusätzliche Ebene der Interpretation, können dann aber sehr visuell die verschiedenen Niveaus von Performativität der Magie zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten verraten. In den nächsten Videos werden wir sehen, wer diese Ritualen durchgeführt haben soll, sowie wer die Texte geschrieben hat. Dazu werden wir sehen, was genau der Inhalt von den Zaubersprüchen war, die man bisher Dokumentieren konnte. bis dahin, Nos vemos.